Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Moodle eine Frage vom Typ Stack hinzufügen können. Wir befinden uns hier bereits schon in einem Test, wo wir den Testinhalt bearbeiten können und klicken hier auf Hinzufügen für eine neue Frage. Da wählen wir uns aus dem linken Bereich Stack aus und fügen das hinzu. Zunächst geht es wieder um den Fragetitel. Da wählen Sie bitte einen schönen Fragetitel, damit Sie Ihre Fragen später unterscheiden und auch immer wiederfinden können. Ähm, die Aufgabenvariablen überspringe ich zunächst kurz, damit wir erst uns den Fragetext zusammen anschauen. Ich habe hier schon etwas vorbereitet. In unserem Beispiel geht es um das Berechnen von vier Variablen, nämlich A plus B plus C plus D. Sie sehen, wenn wir mit Variablen arbeiten, müssen Add-Zeichen und geschweifte Klammern mit eingefügt werden. Das ist ähm, mit der LaTeX-Schreibweise hier eingefügt. Wenn Sie dazu weitere Informationen möchten, auch generell zu Stack, haben wir dort in unserem Online-Prüfung-Infokurs auch Anleitungen und Verlinkungen mit hinzugefügt, wo Sie sich informieren können. Da wir nun also unseren Fragetext haben, müssen wir uns auch um unsere variablen hier oben kümmern da tragen wir für a b c und d verschiedene werte ein für sie als beispiel für a ist es eine zufallszahl aus dem bereich 3 bis 6 im einer Schritt abstand für b ist es genauso mit ausnahme der zahl nummer 6. bei c gibt es eine fest definierte Liste, von der eine Zahl dann ausgewählt wird und D ist festgelegt als Zahl 4, die dann eingetragen wird. Und zusätzlich haben wir hier auch eine Lösung definiert mit A plus B plus C plus D, die wir dann gleich weiterverwenden können, denn wenn Sie mit Variablen arbeiten, müssen Sie hier unten bei dem Aufgabenhinweis immer etwas eintragen. Am besten halt auch immer die Lösungsrechnung. Was wir noch kurz übersprungen haben, war die Eingabe der erreichbaren Punkte, das spezifische Feedback. Falls Sie das hier nicht extra unten stehen haben möchten, können Sie das auch direkt hier oben in Ihrem Fragetext mit einfügen und hier rauslöschen. Weiterhin können Sie bestimmen, ob es Abzüge gibt, wenn Sie mehrfach Versuche erlauben und auch ein allgemeines Feedback ist möglich. Nun lassen wir das System einfach mal unsere Aufgabentext und alles überprüfen und entsprechend Felder hier unten weiter mit erstellen. Das sieht alles korrekt aus und wir gehen nun in die Answer 1. Es gibt hier verschiedene Eingabetypen. Wir bleiben bei der Algebraischen Eingabe, sonst sehen Sie, hier gibt es Verschiedene Möglichkeiten, dass Sie auch eine Wahr-Falsch-Frage stellen können. Radio Buttons ist eine Single-Choice-Frage. Zeichenketten, Dropdown-Liste. Also es gibt noch verschiedene Möglichkeiten für diesen Fragetyp. Dann wird nach unserer Musterlösung gefragt. Hier trage ich das gleiche ein, was wir schon im Aufgabenhinweis und oben als Lösung definiert haben. Aber hier reicht unsere Liste, Listeneingabe der Eingabebox können Sie mit eingeben und weiterhin andere Eigenschaften, was noch wichtig ist, sind verbotene Wörter, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Teilnehmer schummeln und einfach dann A plus B plus C plus D hinschreiben, deswegen verbieten wir das Plus in dem Ergebnis und je nachdem können Sie zum Beispiel auch noch äh, eine vollständige Kürzung verlangen. Die Validierung sollte immer aktiviert bleiben, denn gerade wenn mit Formeln oder vielleicht Brüchen gearbeitet wird, wird diese Eingabe der Teilnehmer dann auch ähm, optisch umgewandelt, dass sie das Ergebnis kontrollieren können. Haben wir hier alle Eingaben getätigt, gehen wir zum Rückmeldebaum. Dieser Teil ist dafür verantwortlich, dass dann die Lösung ausgewertet und entsprechend benotet wird. Wir haben hier zu einem Rückbaum, Rückmeldebaum einen Knoten erstmal, da es ja nur eine Aufgabe ist. Wir bleiben bei der Antwortüberprüfung bei dem ersten Ausweis. Äh, es gibt hier noch viel weitere, wie Sie sehen, was dann aber auch alles erklärt ist in den umfangreichen Dokumentationen im Internet. Als SANS, der Students' Answer, geben wir hier Answer 1 ein und bei der TANS, die Teachers' Answer, geben wir unsere Gleichung ein, was das Ergebnis darstellen soll. Dann kommen wir hier zu dem Punkt, was passiert, wenn der Knoten 1 wahr ist, wenn also die korrekte Lösung angegeben ist. Dann sagen wir, es gibt insgesamt einen Punkt. Sollten Sie vielleicht mit später weiteren Knoten oder Rückmeldebäumen arbeiten, empfiehlt es sich hier mit dem Plus zu arbeiten. Wir können sonst hier auch nochmal Abzüge definieren und auch wenn Sie mit weiteren Knoten arbeiten, welcher Knoten dann zum Beispiel als nächstes angesteuert werden soll und welchen Antworthinweis es gibt. Ebenso verfahren Sie auch, wenn der Knoten 1 falsch definiert wurde, vergessen Sie hier nicht, dass auch bei einer falschen Antwort höchstwahrscheinlich der nächste Knoten angesteuert werden soll. Sie können dann auch hier unten noch weitere Knoten hinzufügen nach Wunsch. Dann gibt es hier noch weitere Optionen, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Da geht es im Allgemeinen um die Feedback-Antworten, die Sie verändern können oder auch um die Darstellung von verschiedenen mathematischen Zeichen und der Hinweiseingabe. So, Damit haben wir alles eingegeben und sichern uns das einmal, um zu schauen, ob das System alles hat, was es braucht. So sieht es aus. Dann speichern wir mal endgültig unsere Eingaben. Und schauen uns das hier mit der Lupe in der Vorschau einmal an. Das ist jetzt unsere Beispielfrage. Wir erinnern uns, uns die mit der Variable 4 war schon fest vorgegeben. Und das andere sind alles Zufallswerte. Wenn wir mal kurz rechnen, kommen wir hier auf 20. Und Sie sehen hier diese Interpretation. Das ist die Validation, die wir in den Einstellungen äh, aktiviert haben, was wie gesagt bei zum Beispiel Brüchen und Gleichungen sehr sinnvoll und wichtig ist für die Teilnehmer. Und schauen wir mal, ja, sehr schön, die richtige Antwort ist gegeben. Wir haben also die Punkte bekommen. Das war eine kleine Einführung in den Fragetyp 2. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.